Also knapp. So, der bleibt irgendwie da stehen und tut ihn die ganze Zeit einfrieren. Ist eigentlich nicht schlecht. So, oh nein, ich bin. Ähm, hallo. Oh Gott, mir schon wieder waren. Oh, nee das ist er er gibt es jetzt nicht ey. Wir wollten nicht so viel verteidigung auf einmal ja. oh mein Gott oh, er kommt jetzt hier hin und geht auf ihn los das gibt er steht jetzt genau da Was soll ich prügel, linie was ich prügel, die Kacke aus ihm raus. Jetzt, ja, wenn ich das mache, dann trifft er mich. Silberstadt 41, 32 Natürlich, tust du es mit Abwehrhaltung nicht killen. Hm, ich habe den hier noch. Okay, warte mal mache ich eigentlich <lacht> eigentlich auch voll dämlich Wir sind jetzt ja, ich ja halt überlebe. <lacht> Damit. Obwohl hier ja. weniger Schaden. ja ja ja, Touch. Ich bin ziemlich sicher, Luis hat, hat sogar überlebt, aber. Was macht man okay das sind 10 Schaden 20 Schaden 20 Schaden äh, 20 äh, 16 Schaden 16 Schaden 28 äh, 32 äh, 10 20 dann kann er noch 16 Schaden nehmen? Er nimmt 13 Schaden. <lacht> okay. Oh mein Gott. Halt. Nachher ja, hier sind auch noch Leute aufgetaucht. Boah. So, ach. Elfenwind. Ähm, habe ich irgendeinen Angriff, der irgendwie... Ich hatte doch irgendwie so einen Angriff mit ihr, ne? Ich habe vielleicht nicht schlechtes gegen ihn, ne? Ach, natürlich. Aber machen wir das. Ich könnte auch den ja machen. Okay, nee. Ich nehme sowieso null Schaden. Oh. So, jetzt mache ich sogar mehr Schaden, glaube ich, ne? Ja. Ein. Ja, mein Part. nahe sehen irgendwie komisch hinaus. Der hellblauen Haare. So Axtkämpfer haben wir da. Da der der kann uns durch angreifen, ne? ne. <lacht> Wie macht der voll Schaden? Kann damit angreifen. Kannst sowieso nicht doch nicht doppeln damit, ne? ich habe das Gefühl ich muss meine aber kann ich nicht da ist so ich kann auch ihn ja hin bewegen ne aber ja ne oder wäre sogar besser wirklich ich ihn ja hin ne ja er kriegt dann natürlich ein bisschen auf die Fresse von dem einen Typen da aber dann kann ich hier den Magier die Magiere noch hey, Aha. Bonk. Zack. Stisch. Okay, ah, jetzt kann er uns aber hier auch festhalten. Egal. mein der da wird er schon überleben. So, jetzt kann man so ein bisschen freier hier bewegen. Ich habe das Gefühl. So, das ist die so, Ach jetzt sind wir noch Mann. Okay, auch oh, mal hier. Fast getötet. Also, ich doch schon was machen ja, ne? Pass auf. Perfekt. Also, bitte nicht zu creten. Danke. Jetzt kriegst du ein Kill. Nein, ich bin es einfach nur kill, einfach nur töten. Ah! Okay, dich Mädchen, tu mir einen Gefallen und tritt den nur 56 Prozent Chance zu ketten. aber wirst ja wohl schaffen. Ey. Theoretisch müsste du das schaffen, sehr gut. Ja, 50 Prozent ne? einmal müsste sie eigentlich schaffen. Aber ja, ich habe ich kriege ich immer noch nicht die Dings. so So kurz davor ist klar. Dann geht dann geht du in dem Anlocken. irgendwas kriege ich hier hp anscheinend jetzt habe ich immer nicht ich bin aufgepasst wahrscheinlich ich nehme 16 ohne chancen alles klar aber anna hilft ihnen jetzt leicht ne verdammt so können wir hier mal ein bisschen voran machen habe ich den ganzen tag zeit hier unten oh, bewegt der sich auch noch, ich nicht, dass noch ein monster ist ah, hier tut sich mal endlich was aber da kommen jetzt nicht noch mehr gegner Ach, ich werde gar nicht resistiert, angegriffen werde. Stimmt. Sein Drach halten ist Schleife. Daneben. Aber. So ein wunderschöner Sound, ne? So. Also, bewege ich doch mal jetzt endlich mal in seine Nähe hin, ich habe noch einen Einfrierstab also werde ich ihn auch benutzen so aber ganz keine Leute hier so jetzt kommen wieder hier eine Menge Gegner wird von allen hier getroffen ich hätte eigentlich mit eigen verbinden können ne? kommt hier die ganze zeit ah, nee, du hast key ah, ich glaube nicht dass ich ihn überall hier reinpacken will da muss ich immer fünf leute auf einmal irgendwie an Irgendwie eher mit ihr ein Klassenwechsel als später irgendwie mit Lapis. Aber habe ich sie eigentlich mitgenommen zum Klassenwechsel? Irgendwie reicht Anna ja, aber gerade irgendwie mehr, gar Ja, schon wieder kein Geld. Anna, komm. So hier ist sicher, ne? Cool. Also. So entschuldige was? Wie wenig Schaden? Wenig nicht vorhandener Schaden, so. ich wollte schon sagen, es hat aber noch mal klonen. Nee. So, wir müssen ja weg. Wie kannst du getroffen werden von den Schwertkämpfern? mal so. Es gibt dir aus, das ist ja auch keine Verteidigung. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Äh. So, du erreichst auch nichts. Äh. Alles aus der Reichweite hier. Du musst, glaube ich, dein Links einsetzen, obwohl ich will, glaube ihn ja. Eh so. Nein, nein, nein, nein, so, hier sind zu viele Gegner. Okay, ihn kann ich hier einmal. da muss ich auf jeden fall machen jetzt hätte ich jetzt noch ein magier hier aber geht nicht wir oh haben gott hat mich gesegnet habe ich wirklich so blöd ich komme leider nicht dahin Okay, wie viel Schaden hast du gemacht? Viel, ne? 15. Ah, sie könnte auf ihn losgehen. Und das wusste ich jetzt hier nicht. So, Verteidigung. Du warst Verteidigung, Mann nein das ist resistent. Das ist fast genauso gut aber doch irgendwie nicht so ah, ganz sei Dank ah, du musst aber auch treffen ist mir ein bisschen zu knapp ja an einigen Stellen gerade so so eine Lanze Ah. So, da hat mich noch irgendjemand anders hier Ja, wegen ihn, ja genau. Komm. Ja. Ah, dafür ist eine Starkling gut, ne? Haha. So, wir haben voll knapp. das sehen oder war mal fünf oder sechs fünf ja verdammt trick ist ja alles mit so schwierigen klamotten rumlaufen möchte ich hier echt irgendwie versuchen hier mitzureißen der Oh Gott. ich weiß nicht ob sie jetzt gleich gedoppelt wird nee. gesetzt auch mal langsam gehen so. ich meine sie wird sowieso sagen so, bevor ihr irgendwie was hier macht nee. groß, kann ich nicht... Hm. 15 Geschicklichkeit. geschicklichkeit macht macht so viel viel ich jetzt auch noch. wo wäre jetzt auf der Seite ganz schön hilfreich, aber sie noch mal fertig sind, ne, mit dem Ansturm. Also gut. Aber du entschließt dich mal, mich anzugreifen. Vielen Dank. Hab schon Tee vorbereitet und so was, weil ich mich hier niederlassen wollte. Oh Gott, da kommen jetzt auch noch wieder welche. Okay. okay, ein Gegner erreicht uns nicht. Nein, ich wollte da... Das. aber ah, Ritter tot. Ich bin zwar ein Ritter, aber... <lacht> er ist nicht effektiv gegen mich. Weil ich kann Ritter auf dem Pferd bin. Mehr Verteidigung. So, das hat lange gedauert. Hier diesen einen Gegner zu erledigen, aber irgendwie haben wir es geschafft damit. Wir sind alle so weit weg. So ähm, kann ich hier diesen einen Angriff einsetzen. Mal, mal hier gucken, Sieht das überhaupt viel ab. Guck mal hier hatte weiß der eine. Hier? Ich glaube, den will ich eher. Rittmeister, cool. Hm. Sie erreicht sowieso nichts anderes hier. da was du? Selber Schwert. 29 Angriffskraft, äh, 21 schicklichkeit Das ist elf mal zwei. gehe ich doch lieber auf jemand So will ich das machen ich glaube nicht ne? was soll's aber den ja oh, sie sieht cool aus mit den kamotten den hahn fast aus wie Corin. Da. Oh, die kapitel können jetzt nützlich sein, was sie gerade bekommen. Okay. Okay, er erreicht nichts, Gott sei Dank. Erst ein Silberbogen, Stahl, Großlanze, die möchte ich gerne erledigen, vor der irgendwie weit Lustiges macht. Aber dass du Silberlanze, 31, kein Dreißig, kein wegen der Geschicklichkeit. da no, kannst du ihn bitte erledigen. Entschuldige was? Okay dann so. Ah, ja, da gehe ich mal hier mit dem Donnerschwert rein. Ne? Da es sowieso nicht an Du bist ein Erzritter ne? Warum sollte ich das machen? Genau, einfach hier hin. Oh, ja, ja, ja. Oh, das ist nicht witzig, das. du schießt Elektrizität auf mich. Das ist nicht witzig, was er ist. Ihr bei Mann? sehr wohl. Ein gutes Level ab. So. Da kann man doch schon mal draus wollen. Ne? Du hast keine. Du hast ein Schwert gegen ihn. durch das So, jetzt gehen wir dich hier mit Anna. ich glaube dann haben wir die Situation eigentlich schon ja entschärft wieder ne? ich bin mit Lapis hier in Level 19 reingekommen ne wir jetzt geschafft jetzt zwei Level abzusahen, um sie einzuholen Was ist ja los so oh Gott sei Dank jetzt heißt du oh Gott ich treffe noch nicht mal wenn ich habe ein Kerl noch, kommen so. so und hier kann da sicher irgendjemand vorrativ gebrauchen, ne? Du. es ist so frustrierend ne? Ich stehe ein Ding von ihm entfernt, ne? Ein einsetzen. Gucken wir uns mal hier umschnell? Hm. Ich wollte irgendjemanden, der hier ihn erledigen kann. So habe ich hab hier einen. noch einige Einheiten ne? wie sie zum Beispiel. Hm. Du hast ein Panzerbrecher, ne? Oh, nee, Dings. Die war auch nur mal sicher. Außerdem also hat sie dann schon den Kill, da kommt gleich der andere Typ noch auf sie, ne? Ja, das mal. Okay, sag mir jetzt nicht, du kriegst sie nicht down, doch. Neben unseren Hauptcharakter hier platzieren wegen Support und so, ja, hier sogar ein, sogar zwei Leute. Dann, Geht's mal weg. hallöchen, na? so geht es auf ihn los. Kein Ding, nee. Nee. so jetzt muss ich noch irgendwie die Leute hier liegen ganz vergessen. Äh, verdammt. Okay, Gott sei Dank, Mann. Ah. Ja, weil dieser Metroid auf die... Niederhagelt. So, ich muss jetzt auch erledigen, wandern ja, sieht nicht gut aus okay oh mein Gott Gott sei Dank auf die letzte Einheit genau auf die letzte Einheit hier noch alle erledigt im letzten Moment aber oh der ist gerade ins Haus gelaufen aber ich glaube gegangen Ah, keine verbündeten Verstärkungsgruppen, äh, sehr gut. So, so. da gibt es jetzt nicht. Ich wollte dich jetzt erledigen. Mit ah. So, haben wir dich mal kaputt damit man eine Ladung von Linnen haben. Auch blöd ne? jetzt die ganze Zeit den wenn ich ja vielleicht mal reingehen, ne? eben zum Beispiel. Oh mein Gott, ich kriege schon wieder dazu. Aber ich halte ja nicht zwei AP hoch. Ja, wie soll ich mit ihm jetzt hier hinkommen? Ne? Erledigt ich kann ich den erledigt haben So, ähm, muss man Bogenschütze. Oh, ich genau eben Genau hierhin platziert. Perfekt. Nein, sieht schon mit So, Bougado, du kriegst auch bestimmt den Ja, das Ritter da down, ne? Ich meine, bietet von den Typen, man. Okay. ist also irgendwie nicht so viel AP, wie ich mir gedacht habe Oh jetzt oh. Oh, für <lacht> über dramatischen Schreie oh. so ähm, äh, wer wo war der nummer mit reichweite 4 kann ich eigentlich ja gegen machen Mann? Auf den Arm nehmen, wie soll ich denn da erreichen? Na, ich muss schon sagen, ich habe noch mehr Heiler ne? hier. Na, zwei Drachen heilen sich gegen sie jetzt. Da darf ich mich mal hier auf zu dem Ding. ja machen zu dem Haus, ne? Falls jemand noch entscheidet, irgendwie aufzuploppen hi, hi. Hi, hi. Hm. Ich könnte hier hingehen, damit ich die Tanzfähigkeit noch mal habe ne? Aber warten wir mal. Ich glaube, hier ist am sichersten, so in der Mitte. Könnt er nicht machen die ganze Zeit. Silberschwert, tot. Nein, ich schon wieder. Jetzt mich auf den Arm nehme nämlich... ich. mich schon wieder einführen lassen. wird mich auf den Dann habt ihr alles? Silberäxte, Silberschwert, kein Ding. Gibt es da jetzt nicht mal an mich ja schon wieder einfrieren lassen von dem typen bewegt ja, es wahrscheinlich sowieso ja weg aber ach mein gott sind auch welche aufgetaucht ne? selber schwert sonnenbogen ja natürlich ja, du kannst doch ganz ehrlich nicht jetzt schon wieder einen Typen im packen mit. Ich bin natürlich einen Schritt entfernt von dem. Ne? Ich hätte den erledigen können. Er hatte, er hatte glaube ich nicht zu so viel, ne? Doch. Äh, wenn ich auch meine schüsse alle auf den konzentrieren ne? da kann bock noch mal auf so einen typen ja Aber wenn ich den äh, ist nicht ist nicht genug habe ich auch ein bisschen mehr nein <lacht> so konnte sich Pandreo jetzt hier bewegen. Ey. Hm. Ja, ich meine, <lacht> was mein Hauptcharakter hier. Und ich dich hier im Platz hier. Wie weit muss ich hier entfernt sein? Was ja, soweit? Hm. Entschuldige, was? dann ist er hier noch ne nehmt ein paar Kalender hier gerade ich mache den gar keinen Schaden ah, sie haut den nicht mal mit den Kritten weg mit den Kritischen Treffer weg ah warum müssen das wir sein von allen von allen Leuten ne überlegt ob ich ihn einfach hier packen soll Und ne? er ja näher kommt mache ich jetzt auch einfach ich will auch die typen hier irgendwie anlocken den hier einsetzen, ne? Muss ich dafür Dings ausgesetzt haben, ja, ne? Stimmt. Okay. Hm, sie wieso macht das sieben Schaden? Auf den Arm nehmen. ihn kann ich ja mit angreifen lassen, ne? 100 Prozent, ja. Und den ja. Oh, perfekt. Ja, raus da waren. Okay, um einen. <lacht> Jetzt war... Oh, oh. hm. Was Hauptcharakter hier? weil ich... Ich muss ihn irgendwie so platzieren, damit er neben ihr steht. Damit er neben sich steht. So. Warum sind diese Diebe so schwer zu erledigen, Mann? Das sind Diebe die dürfen gar nicht so schwer dürfen gar nicht gar nicht so schwierig hier sein. So er macht sich fertig, aber der die ganze Zeit Geschicklichkeitsbonus bekommt, ne? <lacht> wegen Geschicklichkeit sie bekommt die ganze Zeit Geschicklichkeit das ist auch schon über 19. So, jetzt muss ich irgendwie schaffen, hm. wenn ich Glück habe, habe ich ihn auch so kaputt. Ne? Ich muss ihn zweimal treffen damit. Mach, mach mal so, oh ja. Oh ja. so viel wieder für nichts. So jetzt haben wir hier Sonnenbogen. Da packe ich doch jemand mit viel Resistenz rein, ne? Okay. Äh, nicht so, als wäre irgendwie zu schwer oder so, ne? Wir sind immer so kleidigkeit ne? Jetzt so unnötig machen, habe ich so Gefühl. Gefühl. Oh, ich habe niemanden, der hier diesen einen Typen tanken kann bogen 12 du hast aber bestimmt nicht so viel magie ne? nee. komm du gehen okay wenn er jetzt mal ein bisschen näher kommen würde ne, dann könnte ich mich auch mal um ihn irgendwann mal kümmern Ein Heiler irgendwo, irgendwo ist ein Heiler. Hier ist ein Heiler. Dann soll ich noch mal jemanden heilen. Ja, ist noch nicht wen, aber irgendjemanden werde ich schon finden. gleich um den Schützen, wenn er kommt die da erreichen uns noch nicht. Und dann die du siehst, dann gibst du allen anderen Leuten um der Herum HP und so fort. nicht. Okay, cool so bitte keine verstärkungstruppen mehr ich finde schon wir haben ja wir sind schon bedient genug gerade da kommen auch noch welche von überall daneben also, kein schaden ich habe daneben gehauen na klar Schritt der ganze Theater wieder vom Faden los ist nicht geguckt, wo der eine mit dem Sonnenbogen gegangen ist, aber ich glaube, der ist nicht nach rechts gegangen. Ne? Boom und boom. Oh, Gott sei Dank, und da kommen keine Leute. So also ein bisschen Wasser wäre jetzt nicht schlecht gewesen, ne? aber dann machen ne? so, ich hätte ich gerne erledigt ein bisschen nah an meinen Gegnern, an meinen Charakteren ran. Hey. Hey, ja, so fühle ich mich auch hey. <lacht> Lapis, hol dir deinen letzten Kill ab. Wo ist der Kill? Da, wo ist der Kill? wichtigsten Moment hat sie natürlich gekriegt so, Level 20. So, sie kann jetzt. Oh, Figur, sehr gut. So, bitte sagt mir, das elfenwind. Das ist flut, ne? Verdammt. Dann gehe ich mit meinen Schützen neben mir rein. Außer kein kann ihn ja. Nö. viel zu weit weg. Hat so, er doppelt ihn? Warum? ja zweimal prozent nehme ich und ein kritischen treffer bitte wenn schon mal kann wir die hod hier das interface unten ein bisschen weg machen so oh, noch mehr figur aber manchmal würde ich so gerne so ein paar schnappschüsse machen aber dann ist immer dieses interface da alles im weg und ja jetzt sieht ein bisschen doof aus kommst du überhaupt näher ganz schön du warst die ganze zeit schon da Warte die ganze Zeit, dass, wir, dass er mal näher kommt, damit ich mal endlich erledigen kann. So. Ich überlege gerade, solche irgendjemanden gerade wegfeuern? Sonnenbogen. Da sind noch mehr Diebe. ich doch bestimmt irgendwie machen ja ne pass auf gut ist er kann noch vom weiten schießen zur not ich habe jetzt auch schon kurz vor level 20 ne ja Das ist ein Ritter, tot oh. <lacht> <Er> war knapp. <lacht> so, ich kann bestimmt ihn hier runterschicken. Ne? Der verhalten Kraft meines Tänzers, aber dann packe ich ihn in Reichweite. Aber ich glaube, da will ich sogar machen. Damit wir ihn hier endlich mal angelockt kriegen, ne? machen wir das mal. mal. Aber ich muss ich dann also. wir hier dann, ne? Oh. Nein, nein, nein, nein, nicht da, nicht da, da hier. Okay. Hey, hey. gehen wir hier rein. Ja, er klopft uns natürlich wieder kaputt, ist klar. So, dann muss ich mal kurz was gucken. Und zwar du. Wer hat denn hier noch mal? Du hast Elfenwind. Na, ist ein Schritt entfernt. Das gibt's nicht. Hier, ja, nimm mal kurz den Elfenwind. Danke, okay, weil er haben mich heilen müssen. Ja, nimm mal kurz den Elfenwind. Äh, ich setze das mal eben. Ich setze das hier mal im Brand, oh, aber es ist auch viel mehr. Stoppt, ich mal. Hm. So, jetzt gehen wir mal mit. Du hast ihn ja wahrscheinlich kaputt, ne? Ganz drauf geachtet, ne? aber ich nehme mal sehr stark an. Du hast ihn ja, du hast ihn sowas von kaputt. Dann wollte ich mit dir ja unten nennen. Hier unten nennen. Du haust hier nicht mit elfenwind, doch hast du, weil ich mein Hauptcharakter hier hinpacke, glaube ich. <lacht> ich eine Abwehrhaltung auch. Nee. Dreck, abwaltung noch nie genug Schaden. Oder oh, dich. schon mal je so wütend, dass ihr ein Pferd kaputt geboxt habt? So und jetzt. Macht sie genug Schaden, komm ab. Sehr geil. Und da ich ihn hat. So. Dann haben wir hier noch zwei Clowns, ein Schnitter und eine groß hier hinpacken. So, du. Wenn sie am Kampf beteiligt ist, bekommt sie dann auch. Vielleicht weicht sie auch aus, ne? Kannst ja auch wünschen. Was geht's? Die Gegner sind dann immer mehr. das Was ist eigentlich war man Natürlich auf den Neuling ja, ne? Der gerade aufgetaucht ist. Sehr greifen wird Oh guck mal hier. Guck, was hat er gemacht der will den Kampf auch beschleunigen. Boah. Und keine neuen Gegner. Gott sei Dank. Ich muss ihn erledigen. Ja, ein Ritter tot. Ich traf ihn zu 100%. Ein Döner. Oh, okay. oh, nett. Und dich haust auch weg. Cool. Cool. Ich schreie in diesem Spiel. Ah, Wird jemanden die Hand abpacken So, ja, du kannst erstmal Pause machen. damit wir haben wir schon jetzt alles erledigt, wirklich haben wollen. Der hat sich immer noch nicht bewegt, sehe ich gerade. bewegt beweg dich da raus! Gibt's da jetzt nicht. Ich hab sogar extra an ja platziert ey. Schafft es mit dem Wurf bei zu 100 zu treffen, das schaffe ich da bestimmt hier irgendwie. Ne, sie machte elf Schaden. Ne? Das heißt, wenn ich ihn auf etwas ne? ich kann aber dings einsetzen ne? ich könnte auch ein meisterbogen einfach versuchen entschuldige wie viel schaden mache ich nur Ist das ein held ich glaube ich ein held ne? das ein held Wollte schon sagen mache ich so wenig schaden gegen den so, alle machen irgendwie 13 schaden okay solange ich immer also solange ich Leute mit mehr als 44 schaden äh, HP reinpacke sagen ich alles okay ne Oder so hat die irgendwie mehr tanken können ne? 44 ihn kann ich reinplatzieren er überlebt hat ich bin einfach versuchen anzugreifen ne? so das sind zwei Chancen kritischen Treffer zu machen Und gegen den ein macht er sowieso keinen Schaden ne ich merke gerade, ich brauche zwei Kryptische. Oh, sehr gut. Ich habe gerade gemerkt, mir fehlte ein HP. Ich hätte abziehen müssen. Ah, ja, ja. So, jetzt muss ich mit geballter Kraft dich erledigen kriegen ey. So, Hast du irgendeinen stärkeren Zauber? Ein Feuer wäre zum Beispiel besser. wir einfach mal einsetzen ja, gibt Support schon gedacht so jetzt sind 16 Schaden mir gar nicht angezeigt ja, jetzt muss ich ein paar ach ich habe ja noch ein Tänzer ist ja auch noch, noch was am Laufen sich ich gerade ja, jetzt kann ich dich natürlich nicht hier in Reichweite platzieren Warte mal, kannst du ihn reichen? Ja, kannst du. <lacht> Und, mal so. Und die HP ging war auch wieder. Ah, sehr gut. Und ich meine, Anna hat ihn zu 100% erreicht, ne? Komm mal, ne? Ich habe schon, ja, komm mal gesagt, wo ich mir überhaupt nicht angeschaut habe. Wer bin ich eigentlich? Wir können so viele Charaktere, Klasse wechseln lassen, am Ende des Parts. Noch ein weiter Grund, bis ganz zum Ende, ja, zuzuschauen. Auf Fäuste brechen sogar Deutsche, habe ich nicht gewusst. hier Luschen, okay, da kann ich davon. Du schaust das schon alleine, ne? Bin ich stattdessen mal irgendwie weit nicht, obwohl. Ne? Komm mal hier, komm mal hier. Hey, ich es. Mach mal lieber so. Dann triffst auf einmal zu 100 Prozent. Cool. So, hier ja, bleibt beide hier, würde ich sagen. So, ich bin schon wieder verwirrt. Ne? Ich habe immer noch zwölf Einheiten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt mal, wenn wenn ich mal Zeit in einen Kampf benutze, komme ich voll aus dem Konzept. Immer so und du fliegst mal in Richtung zu dem Haus jetzt endlich jetzt gleich sofort da irgendwie ein Typ auftaucht ne Weil irgendwie einzusacken zu sacken dann krieg ich einen Anfall so, schein nur noch die beiden und deren Gefolg sollte da zu sein so du gehst mir auf den Nerven warum gehst du nicht auf mich los oh, das ist ein Ritter war echt schlimm wenn ich jetzt hier irgendwie in greifen äh, ein äh, greifen ritter heißen die, ne? Wenn ich hier ein Dings hätte, ne? ein da komm mal hier. Mit Einschuss wegkauen. Ja, komm, ich habe meinen Tänzer da Nein, nicht entschuldigen. So, wir gehen jetzt hier schnell hin und holen uns das Häuschen da, ne? Falls sich irgendjemand noch hier entscheidet, irgendwie lustig zu sein. Ne? Und hier noch mehr verkackte zum auftauchen. wo ich mir als schnell. Ah, Meine erfahrungsmäßig hat sich das hier voll ausgezahlt. Hier. So, ich endlich mal hier hin. Ich kann mit meiner Rüstung aber nicht so gut schwimmen. So, ich würde gerne mal wieder alle hier impacken. So. Ich auch nicht aufgepasst, wie viel Schaden machst du. Okay. Na, eigentlich hätte einen kommen, aber ich keinen hier, Oder auch nicht. <lacht> äh, was für eine Auswirkung hat das darauf? Ich weiß nicht. Ja, du, komm jetzt hier hin. Ich, ich sage, die ganze Zeit jetzt hier da hockst, ey, Und warte bis ich auf... <lacht> 37. Ich muss eigentlich nur mehr ab haben, als der mit einem Angriff abzieht. Also 32. So, was also war hier? Schnauze voll von deinem von deinen da Ich komme da rein, ob du willst oder nicht. Ich will wahrscheinlich nicht angreifen. Ne, weil ich ja gekontert werde und dann tut es weh. Okay, geht was ich gesagt habe ich kann nichts machen <lacht> aber im nächsten zug bist du dran pass auf jetzt er an ist klar jetzt wo ich in reichweite bin okay aber oh, einen Enkel kriegen würde wir eigentlich perfekt, ne? Gibt ein Level ab So, auch oh, kannst du einfach da reingehen und ihn fast fertig machen, ja? Du wirst Feuerball auf mich, ne, ne, nee. so geht das aber nicht. Ja, jetzt reicht Air Level 20 obwohl ich glaube er kriegt ihn da gar nicht da ne? warum kann ich ihn nicht angreifen alter reicht nicht jetzt mit dir aus da wieso macht anna mehr schaden als hm, das sind einmal hm. 12 Schaden und dann na nee, da wird nicht reichen. Das ist mein Hauptcharakter Ich brauche den Angus Boost. Mach so. ich wollte ja den Kill geben, ne? Äh, ich wollte ihnen den Kill geben. Gut, mach mal so. Also mit der meister Nein. Wenn die kette würde er mit ein HP überleben. Aber macht sie nicht. So, ich mach ihn platt. Na, mit dem Korbschlag auch noch treffen. sehr gut. gut. Noch mal Level 20 gleich zwei Bogenschützen auf höheren Level. Mein Gott, ist wird hier gerade stressig. mal ja besuchen. Erholung, vielleicht wohl gebrauchen können. So, habe ich was verpasst? Ich war die ganze Zeit am Tanken, ihr hättet mich sehen sollen. Ich bin voll gut im Tanken, wissen wir ja. Tanzen, tanzen irgendwas sagt mir, die bosse werden nicht annähernd so schwierig sein wie was ich jetzt gerade alles hinter mir hatte man schon in dem kapitel nicht so schwierig fand ich ja. diese kleinen extra heilungen ne? das sind support punkte die ich dadurch bekomme nicht schlecht hm, hm, hm, hm ich glaube den ansturm von den gegnern haben wir auch eigentlich erledigt ne? Ich gleich da oben mal, guck mal. da bereite einheiten 12 da kann ich eigentlich immer schon sehen wie viel charaktere ich noch so, du nimmst der mal das hier weil warum nicht ne? und Jetzt extra einmal tanzen, damit sie da hinten das Ding erreicht. Scheint ja ne. Dann wir all unsere, all unsere Ringe. Steht eigentlich auch gar keinen Grund, warum ich hier nicht Dings hier äh, die Drachenader einsetzen mit mit Corin. gerade Supportpunkte, ne? Ah, guck mal, yeah. So, ich konnte jetzt kackbrechen, noch hier irgendjemand abschießen, ne? So, alle voller AP fast, ja, ne? So, bei Anna fehlt jetzt noch so ein bisschen an AP, ne? Aber die habe ich jetzt mit den einen Effekt hochgeheilt. Oh, sehr gut, ne? davon sehr gut sprechen, ne? Ja, und du hol dir mal hier. ein Balken ist hat ein bisschen Verschwendung, aber was soll man machen, ne? So, ich wollte ja lieber erstmal ihn ja anlocken, ne? Weil er gefährlicher ist, finde ich. Das heißt, ich muss da runter. Verdammt. Ich hätte bestimmt mit Ivy ihn anlocken können, ne? Ich will dann einfach so runter. Ne? das ist ein guter Plan. Ich lasse im Zug 15 bin, ne? Aber schon vorher werde ich im Zug 150. So, mein Plan. Wir gehen erstmal... Äh, sie wird ja wohl überleben, ne? So, Geschicklichkeit 18. Geschicklichkeit 14. Du hast eine Feuerlanze. Fernangriff. Du machst 34 Schaden. Du machst 11 Schaden. Ja, gefällt mir. Mach mal so. Dann locken wir mit Ivy an ne? bis die andere uns erreicht hat ist der schon er schon längst tot das ist immer noch besser als wenn wir erst als wenn wir erst äh, keine ahnung sie angreifen und dann ihn weil er kann sich viel weiter bewegen ne? das heißt er kann irgendwie voll ihr zur rettung ein aber sie kann eben nicht zur rettung ein machen wir jetzt so, ne? Also, also machen wir es gerade schwer und äh, tun nichts machen. Was hast du noch? Ein purgativ kein Ding. Schweigen setzt er auch ein. Ja, ne, ist eigentlich kann man den dann Schweigen auch schon mal hier handhaben. Ja. Glaube sogar, wie könnte den erledigen nach einem Leingang, so. aber du versuchst jetzt mich ja sowieso erstmal zu verschweigen. ne? Okay, erst lieber, wenn du irgendwie normal angreifen würdest, ne? also guck mal, ja, weil irgendwas sagt mir, wird nicht klappen, ne? Haben wir mit Hortensia und so auch nicht schon versucht. weißt du doch vorgative wir werden hier hm. auch perfekt vom Port um warum, sollte ich, warum sollte mich da interessieren ah du da weißt er du, was kein Ding kann mir auch leisten von euch beide angegriffen zu werden bist du, ziemlich, bist du sicher du willst mich nicht angreifen mit ziemlich sicher du willst mich angreifen ich bin eine prinzessin